Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Mein Name ist Mariana, und ich bin heute zu Besuch bei Matthias Meindl bzw. bei SBK Texas Suspension. Und ich werde mir heute mit euch gemeinsam die Schritte anschauen, wie das so ausschaut, wenn man sein Fahrwerk von Matthias Meindl und seinem Team einstellen lässt. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal hinein. Aber bevor wir reingehen, das Wichtigste ist noch, dass ihr am Anfang mal Kontakt aufnehmt und euch einen Termin ausmacht, wo ihr mal ähm, besprecht vielleicht auch, was ihr verbessern wollt oder was euer Problem ist. Schauen wir mal rein. Hallo, Matthias. Hallo, Mariana, grüß dich. Alles klar. Ja, wer hier? Oh, kalte Hände. <lacht> sehr mit, <oder>? kalt draußen, <lacht> ja. Ich habe mir überlegt, ob du vielleicht heute mal den Zuschauern zeigen könntest, wie hier so alles abläuft, wenn ich als Kunde oder der Zuschauer als Kunde jetzt mal von dir das Fahrwerk einstellen lassen will. Okay, ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es, also wir sind ja spezialisiert nur auf Fahrwerke, gegen ja. weiß. wir haben mehrere Möglichkeiten, zum einen die komplette Basic, also das Basic-Setting. Das macht man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier so ein Motorrad, auf Achse, also auf den Rädern da haben, ja. ähm, mit vorhandenen Komponenten. Also sprich, angenommen die Komponenten passen oder der Kunde sagt, nee, ich will die Komponenten behalten, sprich ich will die Gabel behalten, mhm. ich will das Federbein behalten, ich will auch die Federn behalten. Ich will einfach nur, dass mit, mit ähm, den Mitteln, die ich jetzt habe, ähm, es richtig eingestellt wird. Das ist unser Basic Setting Service, den gibt es ähm, zum Buchen online. Ähm, kann man online quasi ausfüllen und so weiter. Kann man mal da das Bike auch herbringen und da lassen, kann auch darauf warten, das ist relativ unkompliziert. Ähm, wohlgemerkt, da geht es nur mit den vorhandenen Komponenten. Andere Sache ist zum Beispiel, wenn man das Ganze eher aus Advanced-Setting, das ist unser zweiter mhm. Bereich, macht. Ähm, zum Beispiel hier oder hier. Da bringt der Kunde das ganze Motorrad und da wird in der Regel ein fahrwerksservice also ein, ein Service im Sinne von ähm, Gabel-Service, Federbeinservice, Instandsetzung äh, und auch natürlich die fahrdynamischen Defizite dementsprechend ja. ähm, in Angriff genommen. Und da sind viele Sachen begraben. Ich habe äh, den Zuschauern jetzt mal gesagt, am besten sie rufen vorher an und beschreiben dir mal, was sie gerne verbessern möchten oder was ihr Problem ist und dann kannst du vielleicht äh, schon beraten, wie die weiteren Schritte am besten ablaufen. Genau. Weil nicht, dass man sich jetzt Basic bucht und aber in Wirklichkeit Advanse wäre braucht. das Problem nur mit Advanced zu lösen. Exakt, also da ist der Anruf immer unkomplizierter. Also mhm. wir haben ja die Möglichkeit, dass man zumindest Motorrad bringt und dann hier auf unsere, auf unsere Workstations, quasi wie die Gabel und Federbeine selber ausbauen, ja. was aber die Regel ist, dass die Leute eigentlich die Gabeln und Federbeine schicken, mhm. ähm, weil sie natürlich dementsprechend weit weg sind. Und wir haben uns da speziell, was die Fahrdynamik-Defizite anbelangt, ähm, so ein bisschen spezialisiert, um die Kommunikation mit dem Kunden wirklich bis ins Detail zu schleifen. Weil viele wissen ja gar nicht, dass sie überhaupt ein fahrdynamisches Defizit haben. Ja. Das entsteht eigentlich erst dann, wir haben da so einen Fragenkatalog, so ein Kundendatenblatt, was es bei uns auf der Homepage ähm, zum Download gibt. Und da geht es halt zum einen natürlich um die äh, Daten des Kunden, dass ich weiß, ja. wer ist denn das? Ne? Äh, zum anderen aber auch interessiert mich, wie bremstabil ist das Motorrad? Wie lenkt das Motorrad auf der Bremse zum Scheitel? Wie ist wenn der die Bremse loslässt? Wie ist wenn er mhm. an den Stützgas geht? Hat er Ru Unruhe drehen, Hat er wenig Grip? Und solche Sachen. Und wenn derjenige dann ähm, das liest, die Fragen liest, dann stellt er auf einmal fest, oh, ja, doch, da, ja, ja. Also wenn das schlecht ist, dass mein Motorrad extremes Wheelie verhalten hat, dann, wenn man da was dagegen machen kann, dann gerne so nach dem Auto. Ja. Und das ist eigentlich so der Hintergrund. Und dann haben wir hier, gehen die Aufträge rein, wir haben die Analysen dazu, beziehungsweise die Kundendaten, die fahrdynamischen Daten und dann geht geht's in die Mhm. Wie schaut dann der nächste Schritt aus? Ja, zum einen müssen wir mal, ähm, je nachdem, wenn es sich um eine Gabel handelt, dann haben wir hier extra unseren Gabelraum, äh, wo nur Gabel gemacht werden, abhängig von den jeweiligen Spezialwerkzeugen, die man ja. dazu braucht. Und da ist grundsätzlich einmal interessant, dass wir mal eine Eingangsprüfung machen. Sprich, wir müssen erst einmal feststellen, was ist denn überhaupt eingestellt in so einer Gabel äh, mit den vorhandenen Komponenten, was ist eingestellt, was ist verbaut. Sprich, was ja. für eine Federrate ist drin, wie viel Luftpolster eingestellt, welches Öl ist drin, welches Dämpfungssetting ist drin und dazu zerlegen wir halt so eine Gabel einmal komplett mhm. und analysieren das Ganze dementsprechend, das ist schon festgeschraubt ähm, und haben dann auch und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Frage, wir müssen das Puzzle zusammenbauen. Mhm. Das heißt, wir müssen Gabel und Federbein zerlegen, wir müssen das ähm, analysieren, schauen, was ist hier passiert, was, was ist gut, was ist schlecht. Und dann verbinden wir das mit den fahrdynamischen Defiziten, mhm. die der Kunde hat. Und dann gebe ich eine Empfehlung ab. Das heißt, Stefan und ich, unser Techniker und ich setzen uns zusammen. Mhm. Und es ähm, kann auch mal eine Stunde oder zwei dauern, bis wir wirklich wissen, okay, ähm, gehen wir hier in die Richtung, machen wir hinten das, machen wir vorne das, brauchen wir mehr Dämpfung, brauchen wir weniger Dämpfung und dann gehe ich eigentlich ins Gespräch mit dem Kunden. Und dann das heißt, du rufst dann wieder den ja. Kunden an und sagst ihm, hey, ich würde dir Option A oder Option B empfehlen, beziehungsweise A empfehle ich dir, dafür bräuchtest du zum Beispiel, das sind das neue Teil, mhm, aber genau. dann hast du die beste Lösung genau. ähm, oder Option B, das ist so ein Mittelweg. Ähm, Preis-Leistung, ne? Genau, es, also es ich so. schätze mal, du ja. berätst dann nochmal den ja. Kunden und der kann dann selber entscheiden, ja. Ja. Ähm, was möchte er wählen und, und dann wird das erst ja. umgesetzt, oder? Ja, weiß ja, weißt du, zwar im Vorhab schon ungefähr, was auf ihn zukommen wird, ja. weil wir haben immer dieselben Leistungen und Preise eigentlich, mhm. weil es, es geht dabei um Gabelservice, Federbeinservice, es geht dabei um Federänderung, und oder Dämpfungsänderung ähm, und somit sind die Preise sehr pauschal. Das ist eigentlich unser Vorteil im Fahrwerksbereich, dass die Preise mhm. sich, egal ob das eine Kawa oder eine Yamaha oder eine Ducati ist, dass die Preise eigentlich alle identisch sind, bis auf ein paar Euro. Das ist die Differenz, schlucken wir dann, ja. aber wir haben es dann eigentlich für den Kunden einfacher, dem einen geraden Preis zu machen ja. und es sieht er auch vorher besser. Aber wenn ihr ja. jetzt ein, ein anderes Teil oder sowas, eine andere Feder oder was weiß ich braucht, dann äh, ist, kommt es ja dann zusätzlich noch dazu? Nein, das ist da schon, also bei, bei der so Feder ist ja schon da mit dabei. Okay. Anders ist es jetzt, wenn man zum Beispiel nicht eine komplette Dämpfungskartusche braucht, weil man ja. zum Beispiel sagt, okay, die Cartridge, der Original ist jetzt ein bisschen wenig oder unterdämpft oder so mhm. und man würde jetzt dem Kunden empfehlen, auf Cartridge umzubauen oder er wollte das vorher schon, das gibt es ja auch, ähm, dann ist natürlich ein anderer Preiseinbruch vorhanden, wenn wir ja. jetzt hier so eine Öl ins Cartridge verbauen für 2.500 <lacht> Euro, nur die Cartridge, ne? ja. ähm, das ist natürlich ein bisschen individuell, aber wichtig ist die Kommunikation. Und hier haben wir jetzt quasi unsere Gabel, das ist nur der Gabelbereich, mhm. ähm, die, die halt vorne im Auftragsregal liegen, die werden halt dann Stück für Stück abgearbeitet, kommen da rein, dann arbeiten wir die ab, sind immer in der Kommunikation mit dem Kunden. Und für die Federbeine haben wir eine räumliche Trennung. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass wir halt, ähm, ja, dass Stefan an meinetwegen heute am Federbeinen arbeitet, ich an der Gabel und wir kommen uns nicht in, in die, die Quere. Quere ja. genau. Das ähm, heißt, es wird äh, einmal die Gabel ähm, analysiert und das Federbein wird auch analysiert. Genau. Und das ist immer in Kombination, das ist ganz wichtig. Die Gabel alleine bringt gar nichts, ja. wenn ich das Federbein dazu nicht sehe. Mhm. Weil das Motorrad ist wie eine Wippe. Das heißt, wenn, wenn vorne alles super ist, aber hinten schlecht ja. ist, dann kann es trotzdem nicht funktionieren und umgekehrt. Und deswegen ist die Analyse eigentlich immer nur möglich, wenn man beides weiß mhm. und beides kennt. Und dann machen die fahrdynamischen Defizite Sinn. Mhm. Da darf man sich nicht verwundern lassen, wir machen keine Autos mehr, das ist jetzt nur für ich einen Hauptsponsor, für den mache ich noch Autos, deswegen hängt das da. Das okay. ist ein ga viele fragen, das ist nicht meiner, viele haben immer gesagt, oh, geiler ga das gehört nicht mehr. <lacht> genau, da haben wir quasi, da werden die Bikes zerlegt, beziehungsweise zerlegt das ist gut gesagt, da werden die Federbeine und Gabeln ausgebaut, sonst machen wir da relativ wenig. Wir haben da drüben noch einen Waschstand, wo die Teile mhm. sauber gewaschen werden, einen Bohr äh, Bohrstand etc., dass wir mal was bohren müssen, alle. Ähm, wir haben überall wichtiges mehr, dass wir voll funktionsfähig Arbeitsplätze haben, also mhm. dass Mechaniker nicht von hier nach da rennen muss wegen dem und dem, sondern es muss immer alles doppelt und dreifach vorhanden sein, ähm, dann haben wir hier quasi, das ist jetzt speziell nur für Federbeine und Lenkungsdämpfer, also Lenkungsdämpfer und Federbeine, wenn hier nur gemacht, also alle Spezialwerkzeuge dafür, ja. das ist zum Beispiel jetzt ein Dämpfer, der schon fertig ist, der geht jetzt in die Endproduktion, da kommt jetzt im Endeffekt nur noch eine andere Feder drauf, der ist schon komplett überarbeitet, komplett servisiert, dann kommt eine neue Feder drauf und ähm, weil die ist noch zu schwach, da kommt eine stärkere drauf und dann geht das wieder zum Kunden zurück. Wir haben immer so ganz wichtige ähm, Setup-Sheets, mhm. wo wir dem Kunden, also wirklich alle Daten vom Kunden haben. Ähm, alles, was vorher eingestellt war, was wir jetzt ändern oder was wir wollen zu ändern, was wir dem Kunden angeboten haben, wann wir was bestellt haben, dass wir auch wissen, hm, haben wir das bestellt, Lieferzeiten momentan ja. in sechs Wochen. <lacht> Klassiker. Sechs Wochen ist ja noch Glück gehabt, würde ich mal sagen. Kommt darauf an, wann es ist und was der Kunde haben will. Wenn der im Januar nach Spanien gehen will, sind sechs Wochen schlecht. Ja. Von dem her momentan schwierig. Ich wollte nämlich letztens ein Teil bestellen für meine Ducati und die Lieferzeit war halbes Jahr. Also Dann hat man einfach mal eine Saison kein Motorrad. Absolut, absolut, ist extrem schwierig. Genau, werden hier die Federbeine befüllt und dann gehen wir noch kurz rein zum Prüfstand. Da haben wir unseren mhm. Dämpfungsprüfstand drin, unser Herzstück der Firma. Äh, Eines der wichtigsten Werkzeuge, die es hier drin eigentlich gibt, weil da entsteht dann im Endeffekt ähm, die Analyse. Wir haben jetzt hat Stefan da, der hier gerade ein Dämpfer. Hallo Stefan. Ja, Hallo? Das ist der Stefan, den kennen schon viele. Der Stefan ist. Äh, darf sich auch mal gern zu mir herbringen, Stefan. Stefan ist langjähriger Motorrad-Rennstreckenfahrer, der sehr viel weiß, und äh, da haben wir jetzt gerade einen WP-Dämpfer drin, von einer, was haben wir da? CB600 RR von 2005 PC37, müsste das okay. sein. und da haben wir klassisch WP, da haben wir äh, ja, immer ein bisschen viel Zugstufe, ne? und da arbeiten wir in der Regel immer ein bisschen Dämpfung raus sogar, also wir mhm. machen weniger Dämpfung als standardmäßig da in unserem so WP-Dämpfer drin ist, und das analysieren wir hier und äh, arbeiten dann ein neues Setting. Und da ist auch quasi die Eingangsprüfung vom Stoßdämpfer mhm. und aber auch die Ausgangsprüfung, wenn er fertig ist. Das heißt, zuerst wird es analysiert, gep also geprüft und analysiert. Genau. Dann stellt ihr was um und dann wird es nochmal geprüft, genau, ob es genau. das Problem gelöst genau. ist, sozusagen. Und dann wird es auch protokolliert ausgegeben, ja. dass der Kunde quasi immer weiß, was Sache ist. Und da können wir jetzt noch kurz rausgehen zu dem Ausgang quasi, bevor das verpackt und versandt wird. Mhm. Bitte? Damit Danke zuerst. Dankeschön. Das heißt, es ist auch immer beim Versand ist es immer extrem schwierig, haben viele Leute ein bisschen Berührungsängste, damit das sauber versendet wird und verpackt wird, weil ja. es könnte eventuell defekt werden dabei. Also wir haben hier unsere Ausgangsstation, das ist quasi alles, was fertig ist und rausgeht, wird hier mhm. quasi aufgestellt und dann wird das zweimal die Woche verpackt und verschickt. Und da ist immer ganz wichtig die Dokumentation. Äh, immer interessant, dass der natürlich sämtliche Protokollierung hat, Prüfstandsprotokoll etc. Es ist halt da alles drin, dass der immer alles nachvollziehen kann, sieht, wie sich die Feder quasi verhält im Laufe ja. ihres Federwegs etc. Also das komplette Prüfprotokoll. Das kommt dann mit ins Paket. Das kommt immer mit ins Paket. Mhm. Ja, und dann, dann geht es eigentlich noch weiter und das ist jetzt was, was sehr schwierig ist. Ne? Weil Wir haben die Basic. wir haben. Machen, mhm. Gut als mögliche Basic, aber ein Fahrwerkssetting ähm, ist ja nicht immer, es gibt kein perfektes Setting. Also die, das perfekte Setting ist die ähm, Illusion irgendeines Fahrwerkstechnikers, mhm. der sehr motiviert ist, ähm, aber perfekt gibt es nicht und deswegen gehen wir in die trackabhängige Feinabstimmung. Mhm. Das heißt, wir machen im Endeffekt ähm, eine Basic für den Fahrer anhand seines Speeds, seines Gewichts und was er für Präferenzen hat oder für ein Bike hat natürlich und dann gehen wir eigentlich mit dieser Basic immer mit ihm in Verbindung auf die Rennstrecke. Das heißt, wir sind imaginär immer dabei. Das heißt, mhm. er hat immer, der kauft eigentlich diesen Service mit, dass er uns eigentlich immer anrufen kann. Ja, also wie stelle ich mir das vor? Du schickst das, das Fahrwerk zurück, baut es wieder ein, geht genau. zum nächsten Track Day, fährt mal eine Runde oder ein Paar und schaut mal, wie er sich damit fühlt und dann ähm, beobachtet er nach dem Sheet, was du ihm dazu mhm. gibst, ähm, wie sich das verhält und dann ruft er dich an. Genau, er ruft mich und an. Und du gibst dann wieder Tipps ähm, oder analysierst es Genau, das er ruft doch mal. mich an und muss, wichtig ist, dass er in ein Motorrad reinfühlt. Also ja. wenn du am persönlichen Limit fährst, jeder hat sein Persönliches, dann fühlst du relativ wenig, das liegt am Adrenalin. Deswegen ist ja. es wichtig, dass man hier so ein, zwei, drei Sekunden rausnimmt und einfach mhm. mal reinhorcht und dann sieht, okay, das Moped fällt sich so, wie ist es auf der Bremse und so weiter. Und dann stelle ich die Fragen, wenn ich mich Dann sage ich, wie ist da, wie ist, welche Rennstrecke bist du? Ja, ich bin im Brünn. ah ja, wie ist in Kurve 4? Wie ist in Kurve 6? Ja. Wie ist raus von okay, der Kevin Schwanz? Was hast du für einen Grip? Und so weiter. Ich stelle die Fragen und anhand dessen, merke ich schon, okay, wir waren, sage ich jetzt mal, 95 in die richtige Richtung. Mhm. Hier an der Kurve hapert noch ein bisschen, sage ich, weißt du was, mach mal hier noch zwei Klicks weniger Zugstufe an der Front, dann kriegst du noch mal mehr Grip an der Hinterachse ähm, und dann macht er das ja einfach. Das ist ja dann, kann ja jeder machen mit dem Imbus oder so. Das heißt, der Kunde stellt das dann selber nochmal um, was du ihm empfiehlst genau. und ähm, kann dann so die Verbesserungen vornehmen. Genau, weil die tatsächlich schwierige Einstellung <lacht> ist ja quasi in dem Federbein ja. in der Gabel drin und die Bedienung anhand der Einstellrädchen oder mhm. Klicks oder imbus Schlitz oder das kann hier im Endeffekt jeder mit zwei gesunden Händen machen. Also, mhm. Wir haben, wir haben also keinen Kunden gehabt, der dazu nicht in der Lage war. Und braucht man da irgendein Spezialwerkzeug nee, dafür? Oder wie funktioniert nicht. das? Einfach nur ein Inbus oder ein okay. Schrittschrumpf. Das heißt, der kann dann eigentlich mit der Anweisung am Telefon alles ändern. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es nur immer Feinheiten, Kleinigkeiten, die man dann nochmal am top macht. Und dann protokollieren wir das mit und sagen: Okay, der Max super hat meinetwegen, oder muss der Max, ne? <lacht> ähm, hat ähm, an Rennstrecke XY haben wir das und das verändert. Ja. Und äh, auf der anderen Rennstrecke vier Wochen später hat er das und das Problem gehabt, dann haben wir ihm das und das geholfen, dann war das weg. Und so protokollieren wir das mit. Das heißt, der Kunde kann dich dann nicht nur einmal nochmal anrufen, sondern er hat das Service, dass er dann wirklich ja. mehrmals pro, pro Rennstrecke eigentlich dann nochmal ja. von dir das Feedback genau. bekommt und nochmal ja. nacheinstellen ja. kann. Ja. Das ist uns ganz cool. wichtig, dass wir diesen Kundensupport ja. haben. Das, und ich, ich muss die Leute teilweise wirklich zwingen dazu. Sag, ich ruf mich an. Ja. Du ruf mich nicht an, wenn du zu Hause bist, dann ruf mich an, wenn du noch im Kreis fährst. Ja. Dann können wir sofort nochmal einen Feinschliff machen. Ja. Und dann brauchen die auch keine Berührungsängste haben, egal ob es Samstag oder Sonntag ist. Kann es so sein, dass ich dann erst eine Stunde später zurückrufe Am Sonntag Mittag, ne? ja. Aber ich rufe zurück und dann finden wir raus, wo ist der, wo ist der richtige Weg und, und ähm, das ist eigentlich das, wo wir uns auch abheben wollen mit der Kommunikation mit dem Kunden. Ja dass der Kunde weiß, oder dass ich weiß, wo was der Kunde spricht, wenn er irgendwelche Defizite hat und sagt, ah, alles pumpt und es bewegt sich. Und ich kann die Linie nicht halten. Man weiß ich genau, ah, ja, die und die Kurve, ja, kenne ich, kenn ich das Problem, müssen wir das und das machen. Ja, ja? na, finde ich sehr toll, dass du dann auch am Wochenende erreichbar bist, weil es ist ja dann so, dass wenn ich dich jetzt später anrufen würde und man ändert dann erst was, dann muss ich ja wieder auf die genau. Rennstrecke, auf dieselbe genau. und mich dann wieder in dieselbe Situation reinfühlen, die Absolut. dann vielleicht gar nicht mehr Absolut. so da ist. Absolut, also ja. kann man dann gleich Verbesserungen vornehmen. Genau. Genau. Und ansonsten ja, ist uns natürlich wichtig, dass wir absolute Perfektion haben, vor allem in Sauberkeit, ja. ähm, weil das beim Thema Fahrwerk einfach äh, ganz, ganz wichtig ist. Also es muss mhm. alles filigran, es muss alles immer tausendmal kontrolliert werden. Es ist kein Bereich für Fehler ähm, und es ist auch kein Bereich für Staub und Dreck im, im Stoßdämpfer. Es muss immer alles klinisch sein. Deswegen ist es Ganz wichtig, dass es immer, und da legen wir viel Wert drauf und deswegen haben wir vielleicht in manchen Sachen auch ein bisschen teurere Preise wie eine normale Werkstatt, mhm. weil wir natürlich viele Instandhaltungskosten haben. Das heißt, wir sind quasi immer am Saubermachen. Das heißt, allein ja. die, die, die, die Zeit zwischen den Aufträgen ist utopisch teilweise, damit mhm. wir eben diese Garantie liefern, dass es absolut perfekt das ist. Noch ja gut, gut, aber welche andere Werkstatt kann ich am Sonntag anrufen und äh, hier bitten, mir noch Tipps zu geben, um ja. das noch mal zu verbessern? Das also, sind wir im Motorsport. Motorsport ja. ist <lacht> Motorsport ist eine Leidenschaft und deswegen machen wir das. Gut, ja. Matthias, dann sage ich Dankeschön. Danke, ich für das, hoffe, Thomas. den Zuschauern ähm, hat es gefallen und ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Und ihr wisst jetzt, wie ihr euch ähm, an den Matthias wenden könnt, wenn ihr euer Fahrwerk einstellen lassen könnt. Schaut am besten auf der Website vorbei, da wird dann nochmal ähm, alles erklärt und ihr könnt äh, den Kontakt dann dort anklicken und anrufen. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.